Wissen Sie, was Ihre Beziehung in Zukunft gut tun würde? Okay, aha. Mhm, okay. Wie oft haben Sie jetzt erwähnt, was Ihr Partner ändern könnte? Ist auch etwas dabei, was Sie tun könnten, damit es Ihre Beziehung gut geht. Aha, ja, okay. Ja, ich verstehe, Sie bemühen sich ja schon seit Jahren, um die Beziehung und... Jetzt wäre auch mal Ihr Partner dran. Na, klingt zwar logisch und gerecht, aber ob es das auch ist, hängt davon ab, ob das, was Sie für die Beziehung getan haben, auch tatsächlich für die Beziehung hilfreich war. Also hat es der Beziehung auch genützt, was Sie für Sie getan haben. Natürlich nicht oder zumindest nicht ausreichend, sonst hätten Sie jetzt ein anderes Video ausgesucht. Schauen Sie, ich sehe das so. In der Natur gilt nicht der gute Wille oder wie viel ich getan habe. Das Einzige, was zählt, ist der Effekt, den ich erziele. Auch mein größter Einsatz im Garten bestimmt nicht meinen Blumenerfolg. Nur wenn ich den richtigen Dünger, und die richtige Menge Wasser, den Pflanzen gebe, damit sie wachsen können, werden sie auch wachsen. Aber was ist die richtige Menge Dünger und welcher ist nötig? Das kann ein Gärtner am besten im Dialog mit seinen Pflanzen herausfinden. Das gleiche Prinzip habe ich in Beziehungen entdeckt. Ich kann keinem Paar sagen, was ihrer individuellen Beziehung gut tut. Was ich Ihnen aber schon sagen kann, ist, auf was Sie achten sollten, um es herauszufinden. Wenn Sie auf meine Eingangsfrage hauptsächlich überlegt haben, was Ihr Partner ändern sollte, damit es Ihnen gut geht, dann ist das zwar eine wichtige Information, die Sie in Ihrem Denken festhalten sollten, aber wenn es die einzige Information bleibt, dann ist Frust Vorausgesagt. Nur wenn Sie mit gleicher, okay, vielleicht auch mit etwas mehr Energie versuchen herauszufinden, was Ihr Partner sich wünscht, haben Sie eine Chance herauszufinden, was Ihre Beziehung gut tut. Denn was Ihre Beziehung gut tut, entsteht aus den Bedürfnissen von zwei Personen. Nur wenn Ihre beider Wünsche in Einklang gebracht werden, kann es dir Beziehung gut gehen. Das bedeutet, dass ja, Ihre Wünsche sind wichtig, aber nur wenn Sie sich auch verantwortlich fühlen, dass die Wünsche Ihres Partners erfüllt werden, wird es am Ende Ihre Beziehung gut tun. Ja, richtig gehört, verantwortlich fühlen. Also teilen Sie dieses Video mit Ihrem Partner und finden Sie heraus, was er glaubt, ihm gut täte. Dann könnte es sein, dass auch er sich dafür interessiert, was Sie sich wünschen und Sie am Ende herausfinden können, was Ihre Beziehung zueinander braucht, damit es Ihr gut geht.